Hallo, ich, ich bin neu in Moskau, ich bin Virginia und komme aus Italien. Ich studiere an der Universität von Pisa, wo ich mich mit der Sprachwissenschaft und Übersetzung der, der deutschen und der russischen Sprache beschäftige. Ich studiere Russisch seit drei Jahren. Als ich im Gymnasium war, las ich verschiedene Werke der russischen Literatur. Leider las ich sie nur auf Italienisch, weil ich damals Russisch nicht kannte. Und sofort verliebte ich mich in die russische Literatur und wollte unbedingt sie auf Russisch lesen. Ich denke, dass dies der erste Grund war und dann auch die Neugierig auf die Kultur, auf die Tradition und auf das russische Essen haben mich dazu gebracht. In Italien gibt es drei Kurse: Lektur, Linguistik und Literatur. Im Kurs der Linguistik unterrichtet die Lehrerin die Grammatik und dann wir machen die Übungen. Äh, Im Kurz äh, des Lektors äh, machen wir Übungen, sprechen wir äh, und dann schauen wir äh, Video der Film äh, auf Russisch und dann wir diskutieren darüber. In dem Buch, Buch gibt es äh, viele Texte, die die Studenten äh, schon ab dem ersten Jahr äh, versuchen zu Lesen und übersetzen. Äh, äh, der Literaturkurs ist äh, normalerweise auf Italienisch, aber ab diesem Jahr wird äh, die Literatur auf äh, Russisch äh, unterrichtet. Das ist meine erste Erfahrung in Moskau für mich. Ich habe ein Stipendium zweimal bekommen. Vor drei Jahren habe ich ein Semester in Deutschland ver verbracht. Ich war im Süden Deutschlands, die Stadt ist Heidelberg. Und dank dieser Erfahrung habe ich mein deutsches Niveau verbessert und jetzt will ich mein russisches Niveau hier in Moskau, Moskau zu verbessern. Alle positiv. Ich habe sofort bemerkt, dass die italienische Kultur und die russische Kultur um sich unterscheiden. Äh, zum Beispiel, um das äh, Studentenheim vom Flughafen äh, zu erreichen, habe ich ein Taxi gebucht und ich habe nur äh, 1000 Rubel gezahlt. Äh, in Italien ist ein Taxi sehr, sehr teuer. Ich habe andere Unterschiede äh, bemerkt, insbesondere im Restaurant. Äh, wenn in einem italienischen Restaurant zwei oder drei Gänge äh, bestellt, bringt der Kellner äh, sie getrennt. Äh, in Russland habe ich äh, bemerkt, dass äh, der Kellner die Gänge alle zusammenbringt. Ähm, man isst gut hier äh, und die Suppe sind äh, sehr lecker. Ähm, ich habe bemerkt, dass, äh, die, dass die Russen äh, den Tee äh, trinken lieben. lieben. Äh, für mich ist es äh, ist äh, komisch, äh, weil äh, denn man denn in Italien man, äh, man trinkt äh, den Tee nur zum Frühstück. Und äh, in Italien ist, das, ist äh, die Nudel äh, das Hauptgericht. Und äh, ich habe bemerkt, dass äh, in Russland äh, die, die Nudel als, Be als Beilage und äh, dass äh, du dich sofort äh, daran gewöhnst und äh, das kennenler kennenlernen einer Kultur, äh, die äh, erweitert den Online